Hallo meine Freunde und Pokénen willkommen zu, einen Moment, Five Nights at Freddy's 3. So, jetzt kommen wir wieder sehen, tut mir leid, der äh, Facecam ist halt oben links und oben links steht halt äh, die Schrift. Und ja, da steht FNAF 3, abgezupft für Five Nights at Freddy's 3, macht glaube ich Sinn. Und yeah, ich weiß ja, wir haben FNAF 2 noch nicht hundertprozentig durch, wir haben noch nicht äh, Ten Freddy geschafft, also Standpunkt jetzt, wo ich gerade aufnehme, aber... Ich habe mich entschieden, schon mal weiterzumachen ähm, und ja, dann die vielleicht noch andermal zu machen, beziehungsweise irgendwie so gesehen im Hintergrund dazu zu machen. Ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt blend irgendwie stoppen oder irgendwie in der Warteschlange lassen, wisst ihr, was ich meine? Ich will einfach sofort weitermachen, ah, aber jetzt kommt wieder ein kleiner Cut, denn... Ich werde euch mal kurz was zeigen. So, wir befinden uns gerade hier bei der kostenlosen Fluff 3 Version, die äh, äh, Scott Corton, der Entwickler von Fluff, bei äh, Release hat. Der wurde angeblich gehackt. Natürlich war das alles nur. Ja, äh, yeah, it's just a prank, bro. Und ich weiß, man sieht mich gerade nicht und die Musik ist etwas laut. Ich weiß. Also, für mich ist die Musik etwas laut. Äh, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt einfach mal anders spielen. Warum es kostet, ist und was da passiert ist mit. Und dann befinden wir uns hier. Und das ist eins von Scott Pausen-Spielen. Und, spielen. und ist das Spiel, der äh, Snow-Pause-Button. Deutsch, da gibt es keinen äh, Pause knopf Toll übersetzt <lacht> Und ja, ja äh, der einzige Unterschied zu diesem Spiel und dem originalen Spiel ist, dass man hier einen Freddy-Kopf hat. Ja, es gab davon für dieses Spiel auch eine andere Version, die hat ja gerade im Hintergrund Troll Song. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut, ich habe es jetzt nicht getestet. Oh Gott, nicht die ganze Zeit. Ich habe 99 Leben insgesamt genommen. Und ja, es gab noch eine andere Version, die wurde dann später irgendwie released. Für alle. Also es ist ein Augenknaller, als aus dem Prank war. Ah, hat er noch eine Version hochgeladen. Mit der Copyright. Uh, no Copyright Musik, weil das ist ja copyright geschützt, die Musik. Deshalb mit einer uh, anderen Musik, aber ansonsten ist es alles das gleiche. Ich kann es aber kurz einblenden. Oh, ja, ich bin nicht so gut, ich spiele mal so bis Level 10. Ich glaube es gibt 30 Level, soweit ich, ich weiß. Ich glaub schon. Und uh, wir, wir spielen mal bis ich würde sagen.. Äh, ja. Level 10 ungefähr. Warum nicht? Dann gehen wir mal äh, zum richtigen Spiel. Also ich werde mal kurz wenig an dem Gameplay von dem also in irgendwo... Oh, verdammt! Dieser bowser abklatscht! Oh, la, la, la. Dafür werde ich gekopyrapped! <lacht> so, ich hoffe das wird nicht zu alte Stunde gekopyrightlich. Jetzt darf ich das letzte Video neu machen. Weil um ich keinen Bock zu lösen oh, verdammt! Das ist gar nicht so einfach, Vor allem Die späteren Level werden mega schwer. Das ist fake. Das weiß ich noch. Ich hab bis Level 15 oder so gespielt. weiß es gar nicht genau. Und wie findet ihr die diesen Troll? Ist doch sehr, sehr lustig, oder? Neuroffel? Würdet ihr sagen Neuroffel oder nicht? Haut mal rein in die Comments. Das ist der einzige Moment, wo man dieses Spiel stoppen kann. Muss man auch wegen den Feuer. Wegen den Hotheads. Das ist, ach, ich wusste es ist fake. Ich bin im falschen Moment nicht abgesprungen. Ich bin gesprungen. Du kleiner Jetzt. Yes. Oh nein. Nein! Es gibt auch keine Checkpoints in diesem Spiel. Es fackt richtig ab. Wow! Oh der Arsch. Okay. Vorsicht, ich hab genug Zeit. Jetzt. Wow! Oh la la! Okay. Das hat geklappt! Nein! geklappt. LOL. Nein. Nein! Das war nicht! Okay. Wenn Bowser nicht schießt. einmal geschossen. Okay, gut. Cool. Super. Oh la! Wie findet ihr das Spiel eigentlich? Wenn ihr Bock habt, könnte ich ja irgendwann mal dieses Spiel im Stream oder so durchzocken. Irgendwie hätte ich Bock zu. Und ich weiß, man sieht gerade meine Lebensanzeige. Ich habe oben dieses gott symbol und dann habe ich da die ja, Ihr habt wahrscheinlich schon im anderen Gameplay gesehen. Oh Gott, was ist das denn für eine Passage? Oh, gott. oh der Boden ist im Weg. Yes, yes. Ich würde sagen, das nehmen wir mal noch eine Hauer ab. Wir wollen nämlich schließlich das richtige Nauere wenn ich verpackt aber wenn nicht vor allem wenn man stirbt Lala, Ach, cap, cap, cap. Okay. <lacht> reicht jetzt <is> auch genug <lacht> weiß, es ist gerade so ein komisches Bild hier im Hintergrund. Das ist nur damit ich eben, weil jetzt hier, wo ich gerade bin, ist normalerweise halt die Facecam auf dem Screenshot und ich mache das immer damit ich sehe, wo ich irgendwann. Ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall würde ich sagen, die ich, ich liebe diese Musik. Und dieses Spring ist natürlich viel, viel schöner als vorher, dies andere. Und hey, meine Qualität ist jetzt hier im Titelbildschirm wahrscheinlich auf 360p oder so. Statt auf 180p bei den anderen Games, aber immer noch nicht so gut. Immerhin besser. Und man kann mich jetzt zumindest sehen. Man kann hier meinen Finger sehen, oder? Wenn ich jetzt hier so mache, kann man meinen Finger sehen. Und wenn ich jetzt hier meine Augen zumachen, dann sieht man das, glaube ich auch. Hey, egal. Ich bin cringy. Wir machen weiter. Fang an! Coming soon: Fast Fright, the horror attraction. Local Amusement Park is getting ready to Sky your Socks off with a new attraction based on the unsolved mysteries of Freddy Fast Beers Pizza. Featuring okay. Ich mag diese Geräusche. Also ich muss ehrlich gestehen, das ist ein neues Auf... Neu auf... Ich kann es machen. Hallo? Spiel? Ah, jetzt kann ich Mann. machen. Hey, hey, Glad you came back for another night. Another I night? Promise, some some great new relics over the weekend and we're out tracking down a new lead right now. So uh let me just update you real quick, then you can get to work. Like the attraction opens in like a week. So we have to make sure everything works and nothing catches on fire. Uh when the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you and pass you and out the exit. Uh yeah you've officially become part of the attraction. Uh, you'll be starring as... a security guard! So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or makes out of the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Uh, now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers. Uh, <laughs> uh, right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. But uh, I honestly thought we'd have more by now. Uh, if we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, boo. some so For now, just get comfortable with the new setup. Um, you can check the security cameras. Crazy Keep, that, stuff, air flowing. Keep okay. that air flowing. <lacht> okay, ähm... Um, dieses Spiel ist sehr, sehr anders als die anderen Teile und viele haben es auch nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Bis vor kurzem, jetzt habe ich es teilweise verstanden, denke ich. Also es gibt hier nur einen einzigen Animaton, der uns killen kann. Es gibt insgesamt mehrere, aber die anderen sind alles nur Halluzinationen, die sollen mich nur ablenken und die bringe mich dazu, dass ich, äh, meine Ventilation kaputt gehen Und dieser eine Animatronic, den ich noch nicht sagen werde, das ist natürlich der, die wir im Titelbildschirm gesehen hat Das ist Springtrap, so heißt der Ähm, falls wir den irgendwo sehen, dann müssen wir ihn irgendwie weglocken mit, äh Mit Balloon Boys Stimme Also wenn er jetzt zum Beispiel hier ist, wir sind jetzt hier so drinne, Dann müssen wir, und wir sind halt jetzt hier unten Dann müssen wir ihn wahrscheinlich irgendwie Hier oder so in diesem Bereich halten, damit er nicht zu uns kommt und natürlich kommt hin und wieder mal irgendwelche Halluzinationen, die uns ablenken wollen und ja. Irgendwie so funktioniert das Spiel. Ich habe es lange nicht verstanden, aber. Natürlich für das Let's Play musste ich natürlich äh, nachgucken, wie es funktioniert, weil ich will natürlich nicht wieder letzte Volltrottel da stehen, der 2019 immer noch nicht weiß, wie Five at Ferries geht. Und es gibt noch ein paar Secrets zu diesem, ähm, ja, zu diesem Spiel. Die werde ich äh, alle sofort ähm, machen. Ja. <lacht> also bisher passiert nichts. Haben wir es geschafft. Yay! Yeah. das ist ein Sound, ne? oh, hi Direkt ein Minigame, krass achso, nee, das sind diese Story Minigames ah wo soll ich lang? ich bin Freddy Fazbear, ich drücke mich nach rechts oder so follow me I'm gonna follow you shadow Freddy Follow me, ich follow, ich follow dir ja. Ich follow dir auf Insta, was? Ich habe kein Insta, äh, R. R. R. R. Ist ein Pirat, ich komme nicht rein. Nein, nicht Die haben Freddy Fazbear getötet. Die Schweine. Die, die, die, die, die, die. die sind viel kürzer, aber ich kann mich hier kurz nicht bewegen. ihr sieht es ja unten nicht so ein Ladesymbol. Jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt soll es, glaube ich, losgehen. Hey man, okay. ich was? Das Geräusch? Ist, so, ist jemand so da? Legit, Hallo? You. Hallo? Okay. Der schon wieder. Phone Guy. Wo ist er denn? Wo ist Mr. Springtrap? Und wenn du nicht nur das hätte ich auch gehört video error oh no oh no Hi. Camera -system. Okay. okay ich glaube ich hab's kommt zweite nacht als was in der zweiten nacht übersehen äh, habe werde ich auf jeden fall in der nächsten folge nachholen und die dritte nacht wir heute nicht der habe ich auch gleich. Aber ja, falls ich noch diese Nacht vergessen hab, dann mach ich es gleich mal. Nacht davor. Was? Nein, nein. Nicht Ventilation, ich brauche Air. I need fresh air, man. Keep the air flowing. Oh nein. Was? Was? Was? Ich hab doch alles hab. What the fuck? Geh zurück! <lacht> Ist er jetzt hier? Hey, Ich hab ihn gar nicht gesehen! Was zum Fick? Hallo. Audio-Error. Oh nein, Hilfe. Niemand da? Cool. Ich hab niemand atmen gehört. Schon wieder. Hallo? Das ist Cookie. Hallo. Wo ist er denn? Wo ist er? Hallo. Hallo. Muss man nicht irgendwie auf einzelne Poster klicken für ein Minigame. Oh, lol. <lacht> ich hab's. Null. Hier. Man muss in, jedem, in jeder Nacht, außer der ersten Nacht, irgendwie so ein Minigame äh, machen. Und ich hab's hier. Ich wäre wahrscheinlich eh gestorben, irgendwie, weil ich nicht gefunden habe. Aber ich finde, in diesem Spiel ist es sehr, sehr schwer, ihn zu finden. So, ich glaube, man muss jetzt irgendwie durch die Wand glitschen. Ich glaube, das darf ich jetzt nicht durchs Exit. Hier irgendwie durch die Wand? Genau, genau. Bibis Air Adventure. Oh, oh. Hi. Hey. Und jetzt? Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Jetzt nach rechts oder so? Ich weiß es gar nicht. Hi, Hi Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Nacht dadurch resettet Wenn doch, dann tut es mir leid, dann ist es halt so So, und jetzt brauchen wir diesen Rainbow Balloon Warum oh, habe ich einen Lila Balloon? Egal Und dann haben wir ihn und dann Hier zurück ins Gameplay Und die Nacht restartet. Es tut mir leid, Leute Es tut mir leid Ich werde jetzt über den Phone Call Ah, der existiert gar nicht mehr, okay Egal, sorry guys so. Um, die machen wir auf jeden Fall noch. Da, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da ist er. Hier ist er. Hallo, geh zurück, zurück. Busche. Ist er hier? Hallo? Zurück mit dir. Wo ist er? Muss ganz genau hingucken, glaube ich. Da ist er. Bleib da, da drin. Okay, nichts. Nichts kaputt. Nice. Hey, wo, Bruder, wo bist du? Hi. Bleib in diesem fucking Raum. <lacht> oh man, ich hab keine Ahnung, was ich mache. Da ist er. Er ist in dem Raum. Okay. Zurück zum Exit. Zurück zum Exit. Audio-Error. Okay. Also bei Audio-Error kann ich ja wahrscheinlich keinen Hallo mehr sagen. Mit Balloon-Boy-Stimme. So, soweit ich weiß, äh, ist in diesem in dem Typen... Obwohl dann... Sag ich mal lieber nichts zu, zu Springtraps Vergangenheit. Lass ist mal lieber. Kann er überhaupt in diesem Raum hier drin sein? Ich habe ja noch nie diesen Raum gesehen. Und also, doch da unten. Da unten rechts. Da guck mich an. <lacht> Bleibt da schön drin, Kleiner. Meine Güte. Aber die Nächte in diesem Spiel gehen viel schneller vorbei als in jedem anderen Spiel, soweit ich weiß. Was? du bist wieder zurück. video -Ära? Ach, kein Problem, du. Ich bin... Krasser Boy, ich verstehe schon das Gameplay. Also, ich habe es nie verstanden, aber er hätte ich es jetzt nicht verstanden. Also, er hätte ich jetzt einfach so das Spiel jetzt played, ohne irgendwas zu checken, dann gäbe es wahrscheinlich nur Fails und die möchte ich gerne vermeiden, wenn es geht. Ist er da unten rechts? Ja, yep, er ist jetzt in diesem Raum. Immer gucken. Ventilation, keep that air flowing, Bros. Hi. Hi. Audio-Error, oh, oh, Audio-Error. Okay, okay, alright. Nein, Ventilation, nein. Ventilation, nein. Das kam direkt danach, als ich schon drauf geklickt habe. Wie fies ist das denn jetzt, Pete, oder? Jetzt macht's BEEP BEEP BEEP. Error. Oder? Ne? Gut, super. Fuck, wo ist er hin? Hi. Back into the room, bitch. Wo bist du? Und Pick ist er. Wenn! vent. vent. Ich schwöre, ich habe ihn gehört. Hi. Wo ist er? Zurück in den Raum mit dir. Hey, wie seht ihr das da oben? Die Kamera hat so ein. Hallo? Warum bist du hier? Nein! Warum war der schon hier? Ich habe ihn die ganze Zeit zurückgerufen. Kann mir bitte jemand erklären, was ich falsch gemacht habe? Was habe ich bitte falsch gemacht? Was? Was habe ich falsch gemacht? Was? Ich verstehe es nicht. Ah! Fuck! Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe. zu in den Raum mit dir, Bro mal No joke, ich mache jetzt hier schon mal den, das Wind, Wind zu hier. Ich glaube, der war hier bei Cam 13 oder so drin. Und dann ist er einfach direkt hier ruhig durchgekommen. Ich glaube, das ist passiert. Dann soll ich Cam 13 noch zumachen oder nicht? <lacht> Bin ich schlau. Was? Hi. Wo ist er? Ja, hallo. Ich sehe nichts. Da ist er. Er ist in dem Raum. Schnell, schnell, schnell. Auto-Error jetzt? Fuck, wo ist er? Ja, hab ist in dem Raum. Keine Errors. Super. Bleib in den Raum. Geh ganz tief rein. In den Raum. Da hinten hin. Ja? 1 Uhr morgens. Sieht es jetzt schon 1 Uhr morgens? Das ist irgendwie voll krass, finde ich. Am besten bleibst du hier hinten. Auto-Error. Oh, halt doch die Fresse. Bitte kein Ventilation, während ich Auto-Error habe. Bitte nichts, Error. Gar nichts. Am besten niemals wieder. Ja? Dankeschön. Hello. Bleib in den Raum drin, ja? Hilft das was, wenn ich in dem gleichen Raum Hello sage? Also es nicht. Oh, fucking Video Error, was soll denn das? Warum war der vorhin denn direkt hier? Ich muss. Also meine Vermutung ist immer, dass er da durch den Vent gegangen ist, weil ich habe ihn ja gehört. Er ist ein Band. In welchem ist er denn? Ist er hier? Nein. Ist er schon da? Warum ist er schon da, Leute? Hi. Da hinten, da hinten was das cool ist. Oh mein Gott, Leute. Hilfe. Nein. Ich bin tot. Hi. Bitte hast du es da hinten gehört? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe wirklich Angst gerade. Fick dich durch ich bin tot. Hab ich recht? Fick dich! Nein! Oh Mann! Ey, das ist trotzdem voll so schwer! Und ich habe die anderen Halluzinationen bisher noch gar nicht gesehen. Ich versuche die Nacht in der nächsten Folge weiter. Ich. Zusammen mit Nacht 3. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und haut rein und ciao, Leute. Was zum Teufel war das gerade?